Auf Wiener Wiesen, wo hin. Aufs Wiener Wiesenfest, wir sind Mayburg und wir spielen am 1.10. auf der Wiener Wiesen und machen Party vom Anfang bis zum Schluss und freuen Sie uns hier alle vorbeischaut. Wir sehen uns!